Hi, ich, mein Name ist Johanna und ähm, ich studiere in Neu-Ulm und absolviere gerade mein Praxissemester bei der Kersberger Geländefahrt AG im Bereich Marketing. Mein Aufgabenbereich ist relativ breit gefächert. Also meine Hauptaufgabe ist die Betreuung der einzelnen ähm, Facebook-Kanäle, ähm, zum Beispiel Content-Erstellung oder ähm, Beantwortung von Fra Anfragen. Ähm, in letzter Zeit habe ich aber auch viel mit YouTube und Instagram gearbeitet. Und sonst ähm, mache ich viele, viele kleine Aufgaben, also äh, kleinere Dokumente gestalten, zum Beispiel jetzt letztens gerade eine Verpackung, dann schneide ich Videos oder ähm, sowas in die Richtung. Ähm, außerdem habe ich ein ähm, paar Projekte angestoßen und darf sie auch am Ende bis, also bis zum Ende selber betreuen. Was mir in meinen Aufgaben ähm, gut gefällt, ist, dass ich eben in, durch die verschiedenen Bereiche in alles mal reingucken kann. Also alle Bereiche des Marketing, also Presse, Social Media, ähm, Fotografie, normale, ähm, normales Marketing. Genau. Und ähm, was noch? Und ich darf sehr selbstständig arbeiten. Also klar kann ich immer Rückfragen stellen, aber im Großen und Ganzen kann ich schon sehr frei arbeiten.